So, guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir sind ja hier heute zusammengekommen, weil wir ein kleines Brainstorming veranstalten wollten. Und zwar sind Ihre Ideen gefragt, wie wir unser Unternehmen in eine erfolgreiche digitale Zukunft führen können. So, jeder darf mitmachen. Ich würde sagen, Freiwillige vor. Äh, Ideen? Irgendwer? Da hinten die Frau. Ah, nee, nur kurz an der Nase gejuckt. Ja. Sehen Brainstormings zur Digitalisierung bei Ihnen auch so aus, dann sollten Sie jetzt weiter zuschauen, denn ich habe den ultimativen Tipp für Sie. Aber jetzt warten wir mal ab. Ein ganz kleines bisschen. Vielleicht kommt ja noch was. Oder, ja, Herr Müller hier vorne? Auch nicht? Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Tja, so etwas wie eben kommt Ihnen in ähnlicher Weise vielleicht bekannt vor. Das Gute an Brainstormers ist ja eigentlich die Idee, dass jeder zu einer Sache etwas sagen darf. Das Blöde ist jetzt allerdings, dass es in der Praxis selten jemand tut und wenn, dann sind es eher Dinge, die vorher gedanklich so weichgespült wurden, dass man nirgends mehr damit aneckt. Und so nett das eigentlich gemeint ist, in manchen Situationen müssen auch unangenehme Ansätze auf den Tisch und diskutiert werden. Und wenn es um die Frage eines digitalen Richtungswechsels geht, dann ist, glaube ich, so eine Situation gekommen. Aber es gibt ein einfaches Konzept, wie Sie Meetings wie diesen deutlich mehr Biss verpassen und dabei auch noch Spaß haben können. Ich nenne es das Endgegner-Szenario. <lacht> <lacht> Im Prinzip ist das ein Spiel und es geht so. Zuerst können Sie entscheiden, ob Sie die Meetingteilnehmer in kleine Gruppen von zwei oder drei Leuten einteilen möchten. Im Prinzip funktioniert es auch, wenn jeder alleine ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit kleinen Teams am besten klappt. Und dann stellen Sie einen Timer auf ungefähr 20 Minuten und erklären allen Teilnehmern die Ausgangslage. Und zwar sollen Sie für die Dauer dieser 20 Minuten vergessen, dass Sie in Ihrer Firma arbeiten und sich stattdessen in die Rolle eines Startups versetzen. Und zwar in ein Startup, dessen einziges Ziel es ist, über einen radikalen digitalen Ansatz ihren Markt komplett zu erobern und ihr altes Unternehmen dadurch zu zerstören. Sie merken, der Endgegner. Es ist wichtig, dass jedem klar ist, dass dabei keine Regeln gelten. Das Startup hat keine Kunden zu verlieren, keine Compliance zu beachten, kein, das haben wir schon immer so gemacht. Es geht ausschließlich darum, Vollgas zu geben und einmal so richtig die kreative Sau rauszulassen. Wenn das jedem klar ist, sollten die Teams in drei Schritten vorgehen. Im ersten Schritt sollen sie die Schwachstellen und Probleme in ihrem Unternehmen identifizieren. Und zwar die, die sich am besten durch ein digitales Startup angreifen lassen würden. Also alle Wunden, in die man so richtig schön Salz streuen kann. Zum Beispiel Dinge wie fehlende Flexibilität, Probleme in der Lieferkette, schwacher Kundenservice, zu teure Preise. Sie kommen wahrscheinlich selber auf ein paar Ideen. Im zweiten Schritt soll sich jedes Team überlegen, wie das Killer-Geschäftskonzept eines Startups aussehen würde, das die offensichtlichsten ihrer Schwachstellen am besten ausnutzen könnte. Wie gesagt, ohne irgendwelche Beschränkungen oder Regeln im Kopf. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, wenn Netflix vor ein paar Jahren diese Übung gemacht hätte, hätten sie vermutlich erkannt, dass man bei sämtlichen traditionellen Videotheken den Film immer noch zurückgeben musste, wenn man ihn gesehen hat. Und entweder hat das die Kunden genervt, weil man sich spät abends mit Popcorn im Bauch nochmal raus in die Kälte machen musste oder es hat sie genervt, weil am nächsten Tag höhere Gebühren fällig waren. Diesen Schwachpunkt hätte Netflix beantworten können mit, wir machen ein Startup das für einen fixen Monatspreis eine riesige Online-Auswahl an Filmen und Serien anbietet. Und niemand muss mehr raus in die Kälte und niemand muss Verspätungsgebühren zahlen. Tja, und am Ende haben sie es ja auch genauso gemacht. Aber zurück zu Ihnen. Die 20 Minuten sind jetzt um, der Timer hat geklingelt und jetzt pitcht jedes Startup-Team seine Idee vor den anderen. Die anderen sind nun Investoren und jeder hat zumindest in der Fantasie eine Million Euro in der Tasche. Wenn alle Startup-Teams gepitcht haben, soll jeder sich überlegen, wie viel Geld er von dieser Million, die ihm zur Verfügung steht, in welche Idee investieren würde. Dabei darf man in jede Idee investieren, außer natürlich in seine eigene. Und die Idee, die am Ende das meiste Investorengeld für sich sammeln konnte, die gewinnt das Spiel. Okay, das Ganze kann jetzt natürlich keine strategische Entscheidungsgrundlage sein, sondern soll eher ein Stimmungsbild bieten, was dann zu weiteren Diskussionen dienen soll. Aber das ganze Spielchen hat zwei riesige Vorteile. Erstens kommen dabei Ideen heraus, die in einem normalen Brainstorming eher selten entstehen. Und zweitens macht es einfach Spaß. Probieren Sie es mal aus und schreiben Sie mir gerne, wie es bei Ihnen geklappt hat und natürlich was dabei herausgekommen ist. Und wenn Ihnen dieses Endgegner-Szenario gefallen hat, freue ich mich wieder über Ihr Like und Ihr Abo und natürlich darauf, dass wir uns nächste Woche hier auf dem Kanal wiedersehen. Bis dahin! Tschüss. Ist so ah. Ja, das äh, sitzt hier um dem Meeting-Tisch ähm, herum. Im Prinzip funktioniert im Prinzip. Dessen einzigen Ziel ist... Dessen einzigen Ziel? Den einzigen Ziel? Um, ah, da kommt der Micha zurück. Oh, was habe ich denn in meinen Haaren?